Das ist meine Ferienfahrkarte. Damit kann ich in gesamten Bereich Hamburg hinfahren. Das ist meine ganz, no ganz normale Hamburg-Fahrkarte und am Wochenende kann ich überall fahren und auch Linda mitnehmen. Wo geht ihr jetzt hin? gut. Ja. <lacht> <lacht>